Johann Wolfgang von Goethe war ein Mann mit vielen Talenten. Er konnte nicht nur reimen, sondern kannte sich auch in der Botanik aus. In seinem Werk Die Metamorphose der Pflanzen verband er beides und schwärmte darin von der tausendfältigen Mischung des Blumengewühls im Garten. Ähnlich poetische Zeilen könnten jetzt von einem seiner Nachfolger im Geiste erwartet werden. Morgen wird in Mannheim die Bundesgartenschau eröffnet und es gibt erstmals einen Hausdichter. Es ist José Oliver aus dem Schwarzwald. Seit kurzem auch Präsident des Deutschen Schriftstellerverbandes Penn. Markus Pfalzgraf hat ihn begleitet. Stamm zu werden aus Licht und Wurzel der Blätter. Jemand in mir sagt Wald und zugehörig. Unter Moosgrund das Ohr, Erd und Welt und Eins. José Olivers Gedichte verortet in der Natur. Er ist ein Experiment für die Bundesgartenschau. Zum ersten Mal Worte und Verse zwischen Azaleen und Rhododendren. Das Ziel? Irritation, Brüche, Inspiration. Die Idee? hatte Fabian Burstein, der Leiter des Buga-Kulturprogramms. Was wäre, wenn wir einen Dichter ähm, in eine Blumenhalle einsperren, über längere Zeit und ähm, mit den Menschen und den Pflanzen interagieren lassen? Kasernencharme vor den Toren der Bundesgartenschau, wo früher US-Soldaten lebten, bezieht jetzt der Dichterquartier. Das ist deine neue Heimat. Hier wird José Oliver in den kommenden Monaten wohnen und schreiben. Unter dem Eindruck seiner Erlebnisse vor Ort. Ich glaube, dass ich mich hier einleben werde und das Zimmer poetisieren werde. Jetzt, jetzt, von der Anmut der Rosen lernen, von der Vernarbung der abgeernteten Farben, vom Dorn der Würde, vom Welken, vom Aufatmen und vom Mund, der sich selber trinkt. José Oliver kommt aus dem Schwarzwald. Nicht nur die Natur ist ein Nährboden für seine Lyrik, sondern auch das Reisen, das Unterwegssein und die Einwanderungsgeschichte seiner spanischen Eltern. Schwarzmilan. Mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard nicht. Und doch verlog er sich die Arbeitshände dem fremden Schnee. Er sagte, es ist kalt, die Lügen kälter und Jahre später verlor er auch die Sprache ans gemachte Eis der Migration. Auch einige Blumen der Bundesgartenschau haben eine weite Reise hinter sich. Bunt gemischt, wie die Menschen, mit denen José Oliver in Kontakt kommen will. Aus seinen Begegnungen soll ein großes Gedicht entstehen. Ein Wortgärtner, immer im Dialog mit seinem Gegenüber. Und nun schauen wir noch auf die Wetteraussichten von morgen. Claudia, wie wird es denn? Bei uns wird es in der Nacht ziemlich kalt. Also für alle, die jetzt schon als Hobbygärtner unterwegs waren und empfindliche Pflanzen rausgestellt haben: Die kommende Nacht kann es nochmal verbreitet Bodenfrost geben. Bevor wir jetzt zu unserem Wetter kommen, gucken wir aber mal über den großen Teich in Richtung Australien. Dort gab es schon eine Jahrhundertflut im Januar durch einen Zyklon. Und dieser Zyklon hier, hier sieht man das Auge, ist vor drei vier Stunden, also zwischen 17 und 18 Uhr, an Land gegangen. Das heißt, es ist das Satellitenbild von heute Mittag. Er hat schon zum einen wahnsinnig viel Wind dabei, war Kategorie 5, das gab es ja, seit 15 Jahren nicht mehr. Jetzt aktuell Kategorie 3, weil er eben schon auf dem Land ist. Dazu hat er Windböen von zum Teil 288 Kilometern pro Stunde und 150 bis 200 Liter Regen, die noch runterkommen können. Jetzt hat es ja bereits dort sehr heftig geschüttet. Also wieder ein Zyklon, der genau den Nordwesten Australiens trifft. Kommen wir zu unserem Wetter. Da wird es morgen, zumindest im Westen, mal längere Zeit Sonne geben. Dementsprechend auch in der Nacht besonders kalt. Und Sie sehen, dann kommt am Wochenende ein Tiefdruckgebiet herein. Das wird morgen schon in Richtung Sachsen unterwegs sein, sich dann in die Mitte vorarbeiten. Das hat kräftigen Regen dabei. Und bis zum Wochenende, also bis zum Sonntag, zieht es dann weiter nach Westen über ganz Deutschland hinweg. Also das Wochenende selbst wird ziemlich wechselhaft. Und Sie sehen, auch in der Nacht breitet sich der Regen aus Osten bereits aus. Im äußersten Westen ist es dagegen trocken, Recht sonnig im Laufe des Nachmittags kann es vorlaufend zu diesem Tief zumindest einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen gehen in der Nacht ordentlich zurück auf Werte und das sind Lufttemperaturen, also zwei Meter Temperaturen, 7 bis minus drei Grad. Die sieben Grad dort, wo die Wolken in der Nacht schon sehr früh ankommen, das gilt auch für den Südosten Bayerns. und Morgen Nachmittag dann da, wo die Wolken den ganzen Tag hängen, auch nicht so warm mit gerade mal vier bis 8 Grad. Den Rhein entlang werden es so 15, 16 Grad sein. Und dann geht es weiter mit